Ja, hallo, ich habe hier eine Woche bei Larissa verbracht, Fitnesswoche auf Mallorca. bin sehr angenehm überrascht. Ich habe mir zwar vieles Gutes vorgestellt, es hat, wurde alles übertroffen. Vieles habe ich, werde ich mitnehmen. Vor allem, was kann ich besser gestalten in meinem täglichen Ablauf, dass ich weniger Stress habe, dass ich mir ausgeglichen bin. Wie kann ich Sporteinheiten einbauen in meinem täglichen Arbeitspensum? Wie kann ich mich gezielter ernähren, sodass der Körper nicht überlastet ist, dass er nicht zunimmt? Die Gemeinschaft mit den Frauen hat mir sehr, sehr gut getan, hat mir sehr gefallen. Der Slogan von Larissa, nichts muss, alles kann, wird hier tatsächlich so ausgelebt. Man wird nie unter Druck Gesetz, dass man irgendeine Aktivität äh, nachmachen muss, mitmachen muss, also einfach nur toll. Ich kann es wirklich jeder Frau empfehlen, die mal einen kurzen, eine kurze Auszeit aus ihrem Alltag haben möchte und einfach mal reflektieren will, was kann ich noch optimieren in meinem Leben.